Ob wir wollen oder nicht, der Herbst kommt mit großen Schritten auf uns zu und das heißt kälteres Wetter, Regen und Matsch. Aber kein Grund traurig zu sein, denn das heißt irgendwie auch kuschelige Nachmittage, Abende oder sogar Nächte auf dem Sofa mit coolen Filmen oder Serien. Ganze 221 Minuten verbringen Deutsche im Durchschnitt vor dem Fernsehen. 221 Minuten sind mehr als dreieinhalb Stunden am Tag. Krass, oder? Wir jungen Leute sitzen übrigens deutlich weniger vor dem Fernsehen, aber wenn wir ehrlich sind, heißt Fernsehen doch für uns heutzutage fast immer irgendwas streamen. Mit Angeboten wie Netflix oder Amazon Prime ist das ja auch ziemlich einfach. Wir können dann das schauen, worauf wir gerade Lust haben und werden nicht von Werbung genervt. Schätzungen zufolge nutzen ungefähr 4 Millionen Menschen in Deutschland Netflix. Was Netflix so erfolgreich macht? Klar, es gibt coole Filme, Serien, Dokus, zum Teil auch aus eigener Produktion, aber Netflix kennt seine Nutzer auch ganz genau. Das heißt, Netflix weiß ganz genau, ob du auf Animes stehst oder ob du lieber Comedy-Serien guckst. Und ja, Netflix weiß auch, ob du dir hin und wieder eine richtig peinliche Liebesschnulze gönnst. Passend zu deinem Geschmack stellt Netflix dir die Angebote auf deiner Startseite zusammen. Und klar, da schaut man mal rein. Was meine Kollegen hier im Handysektorbüro so schauen, habe ich sie mal gefragt. Welche Serie schaust du gerade? Ich schaue gerade gar nicht so krasse Serien, eher so zwei Doku-Serien. Und zwar geht es um Innenarchitektur, also Häuser, wie die so von innen eingerichtet sind und so. Ich schaue gerade die neue Serie vom Creator von Simpsons und Futurama, Disenchantment, an und da geht es um eine Prinzessin, die sich nicht wirklich wie eine Prinzessin verhält und äh, lustige Abenteuer erlebt. Äh, ich schaue gerade Brooklyn Nine-Nine, da geht es um ein Polizeidepartment ähm, und das ist so ein bisschen Comedy-Style und so. Ich schaue aktuell gerne die verschiedenen Staffeln von All or Nothing. Das ist eine schöne Sportsendung, wo immer wieder verschiedene Mannschaften, vor allem im American Football, begleitet werden. Und jetzt ganz neu ist halt eben etwas zum Thema Fußball mit dabei und das finde ich ganz interessant und hilft zum Ausspannen. Ich schaue den Tatortreiniger zum Beispiel auf Amazon Prime. Das ist eine ganz witzige Serie, die darüber spielt, dass eben ein Mann Tatort reinigt und dort verschiedene Menschen kennenlernt und über verschiedene Dinge redet. Gibt es eine Serie oder eine Folgestaffel, auf die du dich gerade besonders freust? Also tatsächlich habe ich vor kurzem eine Serie gekauft, eine ganze Staffel ja, von Hawaii 50, aber mich ärgert es ein bisschen, weil da ist nur die Hälfte der Folgen freigegeben und die andere Hälfte kommt erst irgendwann dann mal, wenn die mal im Fernsehen gezeigt wurde. Und darauf freue ich mich einerseits, aber andererseits ärgere ich mich ein bisschen, weil ich schon alles gezahlt habe. Äh, ja, mir wird schon sehr lange Tote Mädchen Lügen nicht empfohlen. Inzwischen sind ja schon zwei Staffeln draußen und ich habe noch nicht mal die erste gesehen. Das habe ich mir für diesen Herbst mal vorgenommen. Ja, ich habe jetzt ja Netflix ganz neu. Ich bin ja noch Probemonat und äh, deshalb gibt es ziemlich viele Serien, die ich noch nicht angeschaut habe und die ich noch nachholen muss. Auf die zweite Staffel von Dark, die kommt im Herbst raus auf Netflix und da habe ich die erste Staffel auch schon angeschaut und die hat mir sehr gut gefallen. Jetzt bin ich auch gespannt, wie sie in der zweiten Staffel bleibt. Auch toll an Streamingdiensten, man muss nicht ewig auf die nächste Folge einer Serie warten, sondern kann meistens einfach weiterschauen. Und das führt zu Binge-Watching. Windwatching heißt, dass man ziemlich viele Folgen einer Serie ziemlich schnell hintereinander anschaut. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne das nur zu gut. Wenn mir eine Serie gut gefällt, sinkt meine Selbstkontrolle auf Null und ich kann einfach nicht mehr abschalten. In solchen Momenten würde ich mir manchmal fast eine Werbeunterbrechung wünschen, um ausschalten zu können. Aber damit bin ich nicht alleine. Laut Netflix haben im Jahr 2017 8 Millionen Menschen Binge Racing betrieben. Und Binge Racing, das ist so ziemlich Next Level Binge Watching. Diese 8 Millionen Leute haben nämlich in den ersten 24 Stunden nach Erscheinen einer neuen Serie alle neuen Folgen geguckt. Respekt! Bist du eher so der Typ Binge Watcher oder kannst du auch nach ein bis zwei Folgen problemlos abschalten? Ja, also sag ich mal, so binge watching passiert bei mir ab und zu mal. Ja, dann gucke ich auch mal am Wochenende irgendwie eine ganze Staffel durch. Kommt auf die Serie. Ne, ich kann auch relativ gut nach ein zwei Folgen sagen, jetzt reicht's. Ähm, liegt auch daran, dass ich meistens Serien eher abends schaue, zum Runde kommen. Ähm, dann möchte ich auch nicht zu spät ins Bett gehen. Deswegen kann ich dann auch stoppen, stoppen nach ein zwei Folgen. Ja, deswegen gucke ich gerade eher so Dokuserien, weil ich früher ziemlich krass, gerade beim Studium, ziemlich krass Serien gesuchtet habe. Und äh, deshalb gucke ich gerade eher so Dokuserien, die mich nicht so krass fesseln. Ich bin eigentlich eher so der am Wochenende dann mal voll Durchzieher, wenn ich Zeit habe, aber die Zeit ist sehr gering. Aber im Normalfall versuche ich eigentlich dann so, wenn ich eine Serie habe, die ich gerne anschaue, das immer abends beim Kochen eine Folge in der Küche anzuschauen, damit ich ein bisschen länger was davon habe. Hast du schon mal was von Purge Watching gehört? Nein. Nee, noch nicht. Ich kenne bloß The Purge. Aber ich habe 18, darf ich nicht drüber reden hier. Nein. <lacht> Purge Watching, das hab ich noch nie gehört. Purge Watching ist, wenn man geradezu zwanghaft eine Serie oder einen Film zu Ende schaut, obwohl man das Ganze eigentlich blöd oder langweilig findet. Ich bin ganz ehrlich, ich bin anscheinend nicht nur Binge Watcher, sondern auch Purge Watcher. Ich kann manchmal einfach nicht aufhören. Hast du schon mal Purge-Watching betrieben? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Also, tatsächlich, wenn mir eine Folge nicht gefällt, dann höre ich da auf. Es ist auch so, dass ich relativ viele Staffeln nur bis zur Hälfte geschaut habe, weil, weil es dann so war, tatsächlich, dass ich dann keine Lust hatte, mehr weiterzuschauen. Ich habe das schon mal gemacht mit, mit einer Serie, die hatte dann auch nur acht oder neun Folgen. Die fand ich eigentlich schon nach der ersten halben Stunde blöd, aber weil so viele gesagt haben, die ist ganz toll und hat voll den künstlerischen Wert, habe ich sie bis zum Ende geschaut. Aber die zweite Staffel werde ich mir mit Sicherheit nicht mehr anschauen. Nee. Also, ich hatte jetzt schon mehrere Staffeln oder mehrere Serien auch, wo ich einfach dann nach Teil 4, 5 Folgen oder einer halben Staffel einfach aufgehört habe, weil es mich nicht interessiert hat. Also, mit Serien nicht so, aber mit YouTube-Videos passiert mir das öfter mal. Dass ich anfange, ein Video zu schauen und denke, boah, voll langweilig und halt trotzdem gerade so rumliege auf dem Sofa und chill und es halt weiter ja, es geht mir oft so, dass es dann Serien gibt, wo man am Anfang die ersten zwei Folgen gut sind und denkt, oh, die muss ich auf jeden Fall angucken und dann ist man schon drin in der Serie und dann denkt man sich, ja, jetzt guckt man es mal an, obwohl es gar nicht mehr so gut ist. Dank der neuen Datenschutzgrundverordnung kann man bei Netflix übrigens alle übereingesammelten Daten anfordern und dann herausfinden, was man so streamt, wie viele Minuten man im Monat im Streaming verbringt, wann man Stopp drückt oder zurückspult und so weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann solltet ihr am besten mal bei Handysektor reinschauen. Wir haben euch nämlich alle Infos dazu zusammengestellt und dann könnt ihr eure Daten einfach selber anfordern.